Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Wir sind in Köln angekommen und jetzt gehen wir zum Studio für die Sendung Frag doch mal die Maus. Bis dann, ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik. Wir sind angekommen am Studio und jetzt gehen wir rein. jetzt auch Fan. Ja, okay. jetzt. jetzt wunderbar. <lacht> Ab sofort. Ja, aber hallo. Ein ganz schönes Weihnachtsgefühl. Auch für unsere Sendung ist es ganz, ganz entscheidend. Ah, der Engel. Hallo. Hallo, ich bin Michael. Guten Tag. Also, wir hallo. Ja, das weiß das ein ich Ein Team. Das heißt, Moin Moin! Hallo! Also, es ist unglaublich hier. Wir sind so liebevoll versorgt. Mit Essen, Trinken freundlichen Ratgebern. Es ist sehr schön hier. Sehr schön. Und der Fried, der ich hol ich mir jetzt mal glauben. da was raus. Da hole ich mir ein Twix. Zur Nervenstärkung. Die, die Fotos sind toll. Wie heißt Feuerstein. Der, das Bild hier vom Feuerstein? Ist ganz toll. Und das weiß ich jetzt nicht, wer es ist, aber bestimmt auch sehr prominente Menschen. Ist gemütlich. Wir können hier uns ausruhen. Also es läuft alles wunderbar. Schön. Generalprobe kommt auch noch. 16:30 Uhr. Hallo. Nicky, bis später. Jetzt los. Zur Probe. Etwas gespannt schon. Dann sagt zum Beispiel jemand, der kriegt die Karte oder der sagt. Das wird übrigens vorkommen. Das kannst du wenn du jetzt da hochklettern. Kannst du doch einfach ein bisschen hochgehen und dann sehen wir, ja wer drauf ist. Aber das hier? Nein, okay. oh ja. das haben wir vorgedruckt. So, drin, ah, ja. das so, dann eine Vorbahn. Die Max wäre zu Ende stehen Ja, Hallöchen, jetzt sind wir auf dem Weihnachtsmarkt in Köln, die Marmeladenoma, die ruht sich ein bisschen aus im Hotel. Äh, der Janik schlendert jetzt mit mir durch Köln und wir schauen uns die Stadt ein bisschen an. Von A nach B, dieses Mal mit Marmeladenoma oder umgekehrt. Wir freuen uns auf die Maus, da haben wir tolle Aufnahmen heute. Und dann packt sie ihre Sachen und Kalt. <lacht> Es Weihnachten. Frag doch mal die Maus. Was wird zum da wieder, wo sie beim Essen auch haben. Das heißt, die Lichtschranke ist hier. Eure Helden sind heute Horst Nichter. Wir gewinnt aber nicht nur die Herzen der Verloren, sondern auch Preise. Und der Gewinner in dieser Kategorie ist die... Hier mehr hin! You. 20 Sekunden für Videopreise. Wir okay. gratulieren euch ganz, ganz vorsichtig. Aber noch wichtiger als Preise ist... Ihr seht ein tolles Team, wir machen das so gerne. Oh ja, da steckt viel Herz. Und das liebe Marmelade-Oma spüren wir alle. Ja, echt cool, dass ich die olaud ohr treffen durfte. Und jetzt singe ich doch aus Juden. Stopp, stopp, das reicht jetzt, glaube ich, aus. Wenn es läuft, dann läuft es. Vielen Dank. Das ist aber nett. Und ich habe eine ganz begeisterte Linie. Ah, was ist toll? Ich hätte jetzt ein Auto von Ihnen. Oh, es Dankeschön. Und Janik ist auch drauf. Ja, ein bisschen wie Natürlich, ihr seid das Team. Danke. <lacht> Diesen wunderschönen Lebkuchen hat mir ein ganz liebenswerter junger Bäcker geschenkt und den schenke ich jetzt der lieben Heiderose. Es war ein wunderbares Fest und euch sage ich, euch, sage ich jetzt, schaltet morgen 20.15 Uhr ARD ein, fragt doch mal die Maus. Und jetzt sage ich euch gute Nacht und ade. Eure Marmeladenoma und Enkel Janik.